Das ist das rechte Bein. Ähm, ja, also Zulamin macht da jetzt nicht viel Aufhebens drum. Sie rennt einfach zu der Ecke, er schlägt auf den hockenden äh, Piraten ein. Und ähm, ich denke, er versucht gerade auf die Beine zu kommen, um irgendwie von ihr wegzustolpern. Und äh, dabei erwischt sie dann halt das rechte Bein und er bricht zusammen. Ja, du kannst auf alle Fälle gehört werden, auch wenn du nicht so laut bist. Uh, jetzt springt vor allem gleich auch Mira durch das Fenster oder durch das, durch das Holz. Also laut ist es auf alle Fälle. Äh, Wenn die von Abel nee, well? mir nee, Nein, nee, Abel mir ist. Okay, dann ist eine da Radius. Nein, aus Recht. Ich wollte uns gerade sagen, dass die anderen dich gehört haben. Aber nein, dann, sonst, sonst hätten sie jetzt ihre Waffen geschmissen nach dir. Aber sie hören dich ja nicht mal. Sie kommen jetzt nicht mit, dass sie nach und nach sterben. Und auch Mira ist in dem Silenzium Radius. Ja, die aber ich parieren. denke den bären den bären denke ich können sie nicht übersehen wahrscheinlich sind sie auf den fokussiert die, nee die sind immer noch blind und die sind gehockt hinter die hinter die fensterscheiben die ah, sind okay. immer noch blind also und mir da ist noch nicht durch die scheibe Mira oder ist das noch sehen nicht. also die diese die sehen das wenn es zu spät ist wenn, wenn plötzlich weiß ich nicht 300 400 kilo äh, auf deinem brustkorb stehen dann ist halt zu spät sind halt immer noch blind, das ist das Problem. So, also Piraten tun nichts, parieren, versuchen zu parieren, Mira sprengt durch die Tür. Äh, Ja, meinetwegen kann sie auch diese Nee, sie hat. du hattest den gesagt. Mach mal Schaden mit Mira. Äh, ja. Biss oder Klaue ist die Frage. Na, beides. Kerst okay. äh. beißen, dann klauen. Zehn und neun ist halt ein Tier. Ist gar nicht so viel. Aber sie hat hat sich verbissen? für mal Angriff? Äh, ja, ja, warte. Beinahe 1? Äh, nee, aber immer noch eingepissen. Gut, dann äh, liegt er jetzt zappelnd auf dem Boden. Der war sowieso schon am Boden, jetzt äh, ist er aber liegend, nicht mehr kniend. Serpentinio 13. Ähm, sagen wir, ob der Dämon frei ist oder beschworen wurde. Er wurde beschworen. Das ist gut, dann machen wir jetzt eine vergleichende ähm, Kontrollprobe. Ja. Ich werde erst anfangen zu rechnen, wenn es unklar aussieht. Mach mal. 19. Oh. 19, okay, dann fangen ich an. Uh, dann müssen wir rechnen. Ja. Es ist okay, halt ein Dämon, ne? das ist halt ein Nachteil. Uh, das ist egal. Für, für mich ist es ein Nachteil, wenn es ein Chorupter-Dämon wäre, wäre es einfacher. Hm. Der Beschwörer ah. hat aber noch den Vorteil des wahren Namens. Ähm, den wahren Namen habe ich auch, den habe ich nämlich auf 5. Das sind schon mal zwei Punkte Erleichterung für mich, dann bin ich auf 17. Dann Bandschwert zählt an dieser Stelle zwei Punkte, nicht die üblichen einen. Ähm, dann sind wir auf 15 für mich. Kleidung, ich habe schon hab Schwörergewand an, denn bald dafür sind wir hier. Ähm, Frosty sagte mir, was ein oder zwei Punkte wert ist, wenn da irgendwie vermutlich Reiseschuhe drunter sind. Einigen was auf einen. Ne? Äh, da sind wir auf 16. Dann, ich habe Affinität zu Dämonen, das sind drei Punkte, das bringt uns auch 13 runter. Und äh, die Zeit ist gut, das ist noch mal ein Punkt. Das ja, bringt das uns auch. Zeit ist bei mir auch gut. Ja, klar, also dich rechnen wir gleich. Ähm, das bringt uns also auf 12 runter und dann sagen wir, wie der Ort ist. Ähm, tief dämonisch pervertiert. So auf einer Skala von 1 bis 7. Unheiligtum 7. 7, okay, bringen wir uns also nochmal um 2 Punkte runter auf die 11 dann. So, ich bringe 11 auf die, auf die Waage. Sag mir, wie der Beschwörer. Äh, Beschwörer darf. Hast du nicht dein Karakil bei dir? Warum ja, okay. zählt dann der Wa wahre Name noch für den? Weil wahre Namen für Dämonen Spezies gelten nicht für einzelne Dämonen. Also der der, war, der, der wahre Name eines Dämons ist nicht wirklich sein wahrer Name, so wie es dein wahrer Name wäre. Er ist nur ein Name, der sehr exakt diese Art von Dämon beschreibt. Bei der sie sich dann kontrollieren lassen. Der Kreis der Verdammnis also, zählt 1 zu 1? Äh, uh, no. KDV zählt... Anders. Ich glaube, Kreis plus 3 für Beherrschung. Okay. Globoman Gorjek, hohe Priester der tiefen Tochter. Der hat, ich glaube, 4 oder sowas. Dann kommt er nach Malem Abdulon auf eine minus 7. Ich schau gerade mal, ob der Kreis noch dabei steht. Aber es kann, warte, ich, es kann sein, dass das, nur, dass das nur für selbe Domäne gilt. Sorry, ich war ja, noch in geschrieben. gilt auf jeden Fall nur für selbe Domäne. Oh, das ist möglich. Das um, dann, kriegt einen, dann kriegt er ihn natürlich nicht. Welchen ihr meint. Also vor allem gegen, gegen Wasserdämon kannst du, kannst du ihn auch nicht abspotten. Oh also ja, da hat er, gesagt, hat er Herrschaft über Niederauer. Aber genau, genau. da, das, das ist da kein Wasserdämon. Deswegen habe ich gesagt, das ist ein Leugramotscher Dämon. Das mag dir egal sein, ihm ist es um, nicht egal. Also schaffst du das. Also er ist, er ist nicht so gut. Okay. Er ist, er ist kein, kein Beschwörer, so wie du es bist. Dann, äh, wenn, ihr, wenn, ihr, wenn ihr das nächste Mal seht, tätschelt er dem Karakigke ganz, äh, ganz zutraulich das Horn und äh, schickt ihn dann zurück. Ich würfel das jetzt schon mal, das passiert vermutlich dann in ein paar Kampfrunden, halt, wenn die anderen fertig sind. Du schickst ihn zurück oder bindest du ihn an dich? Ich habe keine Asp... Ich, zurück. die Kopf mich 10 Asp. Dann habe wir das mein ganzes Budget aufgebraucht. Ich kann es mit exakt 0 Euro beschwören, wenn ich 15 Punkte übrig behalte. So, that'd be fun. Ähm, von <lacht> daher, wow. und zurück, zurückschicken kostet mich null. Das ist das einzige, was ich cool. mit ihm machen kann. Alles klar. Ähm, Fühl, dafür, muss ich eine Kontrollprobe, dafür muss ich eine Kontrollprobe machen. Diese gelingt ohne weitere Schwierigkeiten. Und wie gesagt, ihr, ihr seht ihn dann, wenn ihr aus der Taverne zurückkommt euch gerade irgendwie das Blut von den Klingen wischt, äh, wie sehr viele in dem Charakter noch im Bann, also in dem Pentagramm selber stehen das Horn tätschelt und dann verschwindet er im Pentagramm auch wieder ganz so als würde er von einem Pentagramm zurück in die Niederhölle gesaugt. Ähm, 19 Mendarion. Ähm, der bleibt hier, der macht nichts mehr diesen Kampf, weil er sieht oder er empfindet, dass die da drüben das auf der Reihe haben und ja, dass dies keine das Bedrohung so, für, so für ihn ist. So. 21 Graphim. Ich laufe um die Ecke und dann äh, stehe ich. Ich, ich glaube, denke, ich stehen. zieh mal ja. vor für den Sturmangriff, dass ich noch Platz habe, dann können wir beide hin. Ja, also du siehst, der Gegner von Mira, das ist kein Problem, du kannst dann quasi einmal an Mira vorbeilaufen auf den. Der ist ja so, so schon auch einäugig. Äh, ich glaube, das macht keinen Sinn, dass wir das auswürfeln. Genau, ja. ich würde ja auch nur noch da stehen und mir angucken, wie Mira diesen Piraten frisst. Ja, der wird jetzt einmal äh, nach draußen geschleudert, äh, durch das Fenster hindurch, wie ein alter Stuhl, ähm, und irgendwie sein arm ist abgerissen im mund von mira die kaut noch genüsslich ist knackt auch wenn es nicht hört weil abel mir gerade mit äh, selbstzufriedenen schritten um die ecke tritt während Sulamin und Rafim dann nach und nach äh, ja andere piraten zu bohren oder in die niederhallen schicken nachdem sie das getan haben sich den zauber fallen lassen dann kommt wieder unterhalten normal ja, Zulamin wischt den blutigen Säbel ab und wirft kurz einen Blick aus dem Fenster, ob bei Serpentilio alles okay ist und äh, sieht dann eben dieses eben beschriebene Bild. Und äh, sieht sich dann einmal kurz in der Taverne um. Äh, gibt es noch einen Hinterausgang? Nein, oder? Ähm, das ist hier noch so ein kleiner Holzschuppen. Von aus kommst du hier nicht ran, äh, zumindest auch nicht raus. Also das ist der einzige Eingang. Was Serpentilio allerdings äh, sehen kann, ist, wenn er in das Pentagramm reingetreten ist und den Karakel weggeschickt hat, ist, dass du auf alle Fälle jetzt des, äh, trotz des oder wegen des Schreis die Aufmerksamkeit von wenigen Priestern auf dich gelenkt hast. Ähm, denn mittlerweile haben sich vier von dem großen Kreis abgewandt. Einer ist an die Menschenopfer herangetreten, äh, blickt dich an mit einem großen Kreis im Ritual durch und drei andere ziehen jetzt ihre äh, Hackebeile. Und haben wohl ihre Ärmel hochgekrempelt, die nicht wirklich... Also, sie sind schleimig. Und du kannst auch auf die Entfernung entdecken, dass die wohl durchaus Packkreise besitzen und dementsprechend auch Gaben von den dunklen Göttern erhalten haben. Die Aufmerksamkeit durch den Schrei des Karakils habt ihr weiterhin. Okay, aber nur Serpentillo sieht, dass die uns gesehen haben, das ist mir... Die Priester äh, haben dich gesehen genau, durch den Schreie Schrei vom Karakiel. kommen äh, langsam näher. Ja, äh, der Ventilio tut, was der Ventilio tut, und zieht Leine. Läuft. Ähm, ich nehme an, tatsächlich, an einem Anfall von, von, von ähm, von Besinnung, äh, auf die anderen hinzu. Oh, also, ich. einmal Körper den Platz. Lässt du verstehen, da was passt schon? Äh, Würde ich sagen, vermute ich erstmal. Also, Mendarion kann auch sich selbst aufpassen, nee, auch wenn der Magier das nicht weiß. Gut. Äh, Seppentil, äh, Abelmir hat den Silentium fallen gelassen und ihr steht äh, in einer dreckenden stinkenden Ruine. Alles klebt voll mit Bier äh, und könnt dann durch die Fenster immer noch diesen gewaltigen Krötenleib mit den Zehnhörnern erkennen. Ah, Kapitän, ja, wir bekommen äh, Besuch. Ja, das ist sofort. ungünstig. Offensichtlich äh, echauffiert sich jemand darüber, dass wir am Ridor stören und... Mir ist nicht ganz sicher, warum sie nicht zur Durchführung gebraucht werden, so oder so. Ihr solltet mit euren Vorbereitungen anfangen. Ich mit meinen, jemand sollte wohl die äh, in uns Ankommenden äh, beschäftigen und oh, äh, ich weiß nicht, wo der, der Elf ist. Oh. Team, kannst du dich der Sache annehmen? Dann würde ich mit Serpentilio nach draußen zwischen die beiden Gebäude gehen und mich um meine Anrufung kümmern. Sollte irgendwer dem verdammten Elfbescheid sagen, dass er loslegen soll, ich kann Rafim von hier äh, hinten Feuerschutz geben. Ja, ich brauche allerdings 45 Sekunden und mit diesen Worten würde ich auch anfangen, eine Liturgie zu wirken. Was ich von <lacht> drei Mann aufs Maul zu Grenz 45 Sekunden sind in Ordnung. Ich würde mich in den Eingang der der der dieses Haus stellen und gucken, ob die schon sichtbar sind. Ich denke, mein Narion wird irgendwann äh, hinter dem Pfeiler hinter vortreten und sich erstmal umsehen Er hat. Immer noch mit beiden Händen diese Hafer umschlungen. So, ihr wisst, er kann auf sich aufpassen, aber er hat halt gerade keine Hände frei. Und er hat das super wichtigen Artefakt. Ja, dann würfel mal. Aber dann sinnisch. Ja, ich will überlegen, muss ich überhaupt würfeln? Wie viel habe ich denn da? Oh, gerade noch zwölf. So, würfeln wir mal. Okay. Ähm, ich glaube, der... Diese Priester sehen fies aus, right? Die sehen auf alle Fälle sehr unnatürlich aus. Sie stören die Harmonie des Weltgeschehens. Ja, ich denke auch, er wird sich dann erst einmal hinter seinen... Es sind ja seine Freunde, unser Serpentilio, ähm, <lacht> zu denen flüchten. Ja, du hast sowohl gesehen, wie einer seine Finger angelegt hat und wohl auf dich gezielt hat mit seiner bloßen Hand oder Pranke vielmehr. Irgendwelche äh, großen äh, Fischhäute, äh, die da wohl zwischen seinen Fingern... Äh, und dann drehst du dich schon wieder um und fängst an zu laufen. Oh, Abel mir. Ich fühle mich gar nicht wohl. Und da, da kommen noch Leute zu uns. Ihr müsst ja. durchhalten. Ich war weit in den Hinterhalt. Sie sehen, Sie sehen ich, nicht so aus, als könntet ihr noch mit denen reden. Ich gehe hinten rum. Wir treffen unseren Ritualplatz wieder. Und äh, Zulamin wird sich mein Serpentino äh, in Anführungszeichen unter den Arm klemmen. Kommt! Ja, yeah, doch, Kapitän, ja. Einen kleinen anderen Serpentilo hat ein Messer in der Hand, seltsamerweise. Aber mit ähm, du kommst hinten nicht raus. Es sei denn, du so, machst wirklich. es gibt nur einen Ausgang. Dann gehst dann gehst Ach du. So, mit uns durch mit Fenster uns. springen, das geht, aber. Das meinte ich, das wollte ich ja also durchs Fenster springen. Ich habe Fenster oder gedacht. das, das, ist, ein das ist ein holzschuppen Da ah, ist ein Holzschuppen. Also äh, so, Moment, ja. Fenster hast du hier hin, hier hin, da hin und da komm, komm ich dann durch durchs Oberfenster, durchs Nordfenster springen? Aber nicht von durchguckt haben dann gehen wir durch das Fenster und dann gleich einmal äh, um die Ecke. Also ja. du merkst auf jeden Fall, wenn du versuchst, dein Hinterhalt zu legen, dass Rafim laut gefühlt brüllt und die Erde anfängt unter ihnen zu beben. Also sehr nicht so unauffällig, wie dein Hinterhalt vielleicht erhofft ist. Ist eine gute Ablenkung. <lacht> die Erde bebt die ganze Zeit. Ja, das, das habe ich auch gedacht. <lacht> äh, Diamantas hat währenddessen sich äh, eben wie Abel mir voran sich an den Türrahmen gelehnt, mittlerweile schon die zweite Balestrina wieder durchgeladen und äh, sich in den... Äh, Köcher war an den Holster gepackt. Warum vergesse ich immer den Namen für Holster? Und äh, trägt äh, mittlerweile seine Abalone vom Rücken in der äh, in beiden Armen und schaut jetzt wieder einmal um die Ecke. Ja, während ihr euch in der Taverne im Inneren irgendwie äh, mehr versucht, das ganze abzuwenden Euer Schicksal zu bekämpfen, könnt ihr noch sehen, wie restliches Bier, was wohl in irgendwelchen abgestandenen Gläsern oder Rumpen steht, sich verfärbt. Der Schaum, der weiße Schaum ist sowieso schon weg und ihr könnt dann, die restlichen gelben Flocken des Biers werden schwarz. In jedem Bier, ob euch herum. Vendorion, ich, ich, glaube, ich glaube, es gibt keinen besseren Zeitpunkt. fangen an zu spielen. Oh, oh naja. Oh, besser als dort drüben ist es ganz bestimmt. Hilf mir, äh, hilf mir doch, die Ehe hochzuwuchten. Ja, oder stellt sich auf den Tisch auf und, und zieht sich einen Schemel dran und äh, macht sich erstmal mit dem Instrument vertraut? Kleine Handhafe, ne? Ja. Ich möchte okay. einmal fragen, bin ich fertig mit meiner Liturgie? Also habe ich 45 Sekunden, also 18, 18 Aktionen, bis die Boys hier sind oder 18 nicht? 18 Aktion. Also ich würde mal sagen: bam, bam, bam, bam. Ich ziehe den nach da, ich ziehe den nach da und ich ziehe den nach da. Ähm. Serpentilio, du bist ausgestiegen. Zulamin, bleibst du da stehen? Wartest du auf was? Wartest du auf Rafim? Ähm, Serpentilio wollte ja auch weg. Ich wollte auch weg und äh, ich glaube, näher kommen wir an das Ritual wahrscheinlich nicht mehr ran. Äh, wie schaut es aus von meiner Position aus, diese, diese Riss, diese Spalte? Der bietet keine Deckung, oder? Das ist einfach nur ein Loch im Boden? Das ist ein Loch im Boden, aus dem es mächtig pfeift. Da kommt Wind raus. Okay, also ich denke, Zulamin würde an der Position... Bleiben und die Liturgie an, auch wenn das wahrscheinlich eher hoffnungslos ist. Okay, Abelmi, was willst du noch tun? Ich, ich würde den Axelrat, Acceleratus und dann dauert zwei Aktionen. Ja, du hast 18 Aktionen Zeit für das, was Rafim davor hat. Acceleratus läuft. Ähm, Ach, ich würde die Regeln ein wenig dehnen, allerdings auch müssen, denn weil der Invokator sieht vor, dass der Magier hat, der Gramm zeichnet. Und dahin, den Dämon beschwört. Mhm. Aber nirgendwo steht, wie das für Wasserwesen funktioniert, denn die müssen, also müssen, sobald ich informiert bin, ins Wasser beschworen werden und du kannst kein Hatter Kann ich mein Hattergramm hier zeichnen und ins Wasser werfen. Ja, was ich, ich bin mir gerade nicht sicher, wie man ins Wasser wirft. <lacht> das, wirst du, das wirst du gleich erfahren, denn... Dann Ach, setzt was sich du denn? Kreide? Richtig, dann setzt er sich für mich hin und er hat schon ein Messer in der Hand und er holt etwas hervor, das er im ersten Moment wie ein Stück Baumrinde aussieht, sich auch bei genauerer Betrachtung, wenn er niemand so viel Zeit hat, als die Schlangenschuppe herausstellt. Oh, okay, ja, dann lasse ich zu. und die werfen wir dann ins Meer. Das lasse ich zu, ja. Hervorragend. Lassen wir ihn erstmal machen, aber ich möchte noch ein paar Worte mit ihm wechseln, bevor er dann zum Wasser läuft. Ja, warte kurz. Diamantes, möchtest du was tun? Du hast nachgeladen, ne? Äh, ja, ich habe nachgeladen und jetzt stehe ich mit an meiner abalone an der Hand, mit Rücken zur Wand hier rüber und blicke immer wieder äh, rüber, ohne mich gleich auf mich aufmerksam zu machen und äh, möchte die im Augenpaar halten, äh, sofern die irgendeine Geste machen. Ich sehe ja meine Kollegen hier nicht, aber äh, sofern die diese typische äh, Ignifaxius-Geste machen oder was Paktiere auch immer machen, um schwarzes ja. Wasser zu speien, äh, möchte ich einen ins Visier nehmen und meinen ja. Kameraden Nur retten. Mal eine sich-Verstecken-Probe gegen die Sinneschärfe 14.1.8 okay. Wenn du siehst, wirst du auch gesehen Sechs äh, Punkte. 6 Punkte Reicht das? Das ist äh, nicht viel Nicht gegen die 14.1.8 Dann die, äh, würfel deine Probe mal neu Alles? Alles Schade. Doppel 1 kommt wieder 17 Was ist denn das zweite auf seine Schärfe? Auf äh, Intuition Klugheit, Intuition, Intuition geht das. Ja, ja das äh, sieht dann noch nicht gut aus. Vielleicht trotzdem nicht. Dann siehst du, ähm, es ist dieser typische Finger. Du weißt, dass das schwarze Wasser rauskommt und dass man dann in Deckung gehen kann, sollte. Und es ist dieser Finger, den sie gehoben haben. Äh, und dann ruckt dein Kopf wieder zurück, als sie gesehen haben, dass du, äh, als du siehst, dass er wohl der untere auf dich angelegt hat. kannst äh, ein äh, kehliges Murmeln von ihm hören. Du verstehst ihn nicht. Äh, er ist auch einfach zu weg, aber du hörst ihn murmeln. Äh, dann werde ich mich abducken und äh, geduckt um die Deckung verlassen und äh, zur zu nächsten hervorgehen, denn hier bin ich aufgeflogen. Äh, gib mir mal, äh, wie hoch ist deine Magieresistenz? sechs glaube ich. Äh, lass mich mal nachschauen. Ich habe so eine 6 im Kopf, aber kannst ja schon mal würfeln. Hab ich schon. Magieresistenz 5. 5. Du spürst, während du dich mit schweren Schritten ähm, diesem Zittern der Sphären entgegenstellst und die Position wechselst, merkst du wohl, äh, es ist nicht dieses Kratzen, dieses Kratzen des Halses, was du von dem Gurgulum schon hattest, sondern es ist eher. Ein rasselndes Atmen, ähm, als würde deine Lunge gerade volllaufen mit Brackwasser. Scheiße. Was was, was? was passiert hier? Der Mutter schafft es äh, kaum, äh, sucht Hilfe suchen zu Rafim, der weiter betet, äh, zu Mendario und der anfängt zu spielen. Ja. Um für meine Schwimmen oder wie hoch ist dein Schwimm THW? Eine Schwimmprobe. Ja, weil das ist abhängig äh, davon, wie lange du Wasser anhalten Ich die Luft, Luft anhalten kann. Luft anhalten kannst, äh, bevor hm. du trinkst. Ist natürlich die Frage, wenn ich Wasser in der Lunge habe, ob ich dann die Luft anhalten kann, ja, das aber ist schwierig. Ich habe einen Schwimmwert von 12 und das heißt, ich kann halbe äh, doppelte Ausdauer in Sekunden plus mein Schwimmwert oder wie war das? Ich glaube Schwimm THW mal Zwei oder mal drei war das glaubt wegen durch schwer bin ich der Meinung. Zumindest merkst du, wie gesagt, äh, so wie ein bisschen Panik in dir hochsteigt. Du bist zwar schon oft geschwommen und noch öfter getaucht, ähm, vor allem in der Ausbildung in der Landfahrt hat man dich äh, einfach in, ins Wasser gestoßen mit irgendwelchen Gewichten, die dich nach unten gezogen haben. Also du kennst dieses Gefühl, aber bist nicht unter Wasser und das bereitet dir gerade so ein bisschen Panik, du merkst auch schon wie so ein bisschen äh, deine Augen äh, deine, deine Gefäße in den Augen anfangen zu platzen äh, wenn du dann siehst wie Rafim gerade fertig ist mit seinen Schnitten und äh, Angst von ihm Auswald äh, dich ergreift und du, du musst so ein bisschen versuchen äh, still zu stehen, weil du weißt es ist dein Freund sonst würdest du dich jetzt äh, aus deiner Deckung begeben auf den Platz, wenn du, wenn du siehst, wie er selbst anfängt zu zittern wie ein Halbgott. Okay, ich muss einmal eben würfeln, das müssen wir eben einmal durchgehen. Es ähm, ist gerade zwei Liturgie, weil aufgestuft. Das macht es um zwei Punkte schwerer. Meine Frage ist, gibt es irgendwelche Erleichterungen oder Erschwernisse aus Ort versus Grund? Also warum, warum ich das mache, könnte ich es Wertgeschehen versus dich. hier ist ein dämonischer Ort. Also, es ist ein dämonischer Ort. Ich muss gerade mal Wege der Götter öffnen. So, warte mal. Auf dämonisch verzerrten Territorium mindestens plus sieben. Ich ähm, schreibe auch gleich mal mit, okay. Genau. Welche Seite ist das im WD? Äh, soll ich mal 244. Gehen? Was? 244. LL16, weil das ist das aktuelle So, Notlage heraus. Ist es für dich eine Notlage? Äh, äh, Diamantes? ja, du wohl nicht. Erfüllung des göttlichen Auftrages, Nee. Äh, eigensüchtige Motive, nein. Magische Beherrschung, nein. Frisch konvertiert, nein. Ähm, Aufgeweihtem Boden, nein. Kapelle nicht, Tempel nicht. Ähm, Im Territorium Ungläubiger und Zweifler, plus drei. Das bekommst du. In Gegenwart vieler Ungläubiger, das hatten wir eben schon. Kommen wir, Haben wir vielleicht gleich zur fiesen Stelle, wo wir noch wir benutzen eigentlich immer die aus dem LL, weil die äh, ein bisschen mehr Sinn ergibt. Oh ja, yes, das kommt noch dazu. Die haben ja 16. Sind anders. Ach so, sorry. Und haben im nicht Allgemeinen gesehen. Vorrang. Einen Moment, lass mich das öffnen. 16 hast du gesagt, ne? Ja, genau. Das ist zumindest das, was ich mache. Ah, An den kirchlich göttlichen Auftrag. Okay, nein. Die unter Zwang, Nicht unterzwangen ist kein Altbrecher, ist nicht gescheitert, kein geweihter Boden. Äh, Dämonisch durchdringendes so mindestens plus sieben. Ja. die zwölf. Ja, das dachte er Das Einzige, was vielleicht gut ist, greift ordentlich harmonisch ins Weltgeschehen ein. Die Liturgie selbst ja eigentlich nicht, oder? Das ist die Liturgie selbst nicht. Ah, okay. okay. Dann habe ich eine 14er Schwernis insgesamt. Ja, das ist Puh. Uh, sexy. Mal, mal gucken. An. Sachen rein, wo man dann noch 20.000 HP Das Problem ist, es egal, ob du 10.000 oder 20.000 HP hast, du kriegst halt deinen dummen Also Ich für die 16 neu und dann müssen wir hoffen und beten, sonst bin ich am Arsch. Jeder andere Gewalter würde die Notlage zu hier minus 3 bekommen, aber Rafim-Core sagt einfach: Nee, du hast Schlimmeres. Warte, das reicht. Wenn du 14 hast, drei Punkte reichen dir. Also meine, ja. meine Liturgie wird wahrscheinlich nicht klappen damit, weil ich bin weit über meinem Ritualkenntnis wert. Aber egal. Okay, sehen. warte mal. Dann habe ich als ein 14er Wert, dann habe ich zwei Punkte über. Dann hält die Liturgie ganze zwei Spielrunden. Zwei Spielrunden sind zehn Minuten. Ich würde tatsächlich, glaube ich, zu Lamin irgendwie den ins Weltgeschehen ja, geben. Ja, aber das reicht, glaube ich, nicht. Du müsstest also, schon wirklich einen Auftrag geben. Weil ich die Luft reinigen möchte. Ihre ich ist anders. Ja. Bei, bei okay. Zool. Also, Raff ja, dann gleich. Weil ihre halt jetzt direkt okay. A, das Ritual und B, das Ergehen der Flagenbringer stört. Okay, Nein. dann kriege ich L stern durch... Warte mal, lass mich, dass ich das jetzt nicht falsch mache. Ein Moment. LKP-Stern durch 2 plus 5, also 6 und 6 und 6. Okay, ich bin ready. Gut, ich muss gerade mal schauen. Ertränken. 2 Zweimal, äh, zweimal THP-Stern SP. Ich muss gerade einmal die THP-Stern erwürfeln. Minus 2, minus 5... Minus 7, dann bekommt Diamantes 14 SP. Ist das nicht Minus MR? Hattest du das nicht eben schon ausgewürfelt? Oder was genau machst du da? Ertrinken? Paktgeschenk? Genau, das ist Ertrinken. Paktgeschenk. Bekommst zweimal THP-Stern-Schadenspunkte. Aber da wird ja die Probe genommen, die auch auf mich angewendet hat. Die ja vorhin schon gewürfelt hat. Die 14 1 Nee, das war Verstecken. Okay. Aber Minus MR oder nicht? Ja, ja, minus MR. Okay. Bezieh das? Also beziehungsweise die, die THP-Stern resultieren aus deiner MR, ja genau. Und dementsprechend bekommst du äh, nicht 15 minus 2, sondern eben. eine 5er MR, also den. Äh, also Also 20 die haben, die haben 7, 7, 7 THP Stern noch übrig und 7 mal 2 sind 14. 14 okay. 14, alles klar.